Hallo zusammen, ich bin Cyril, arbeite bei der Firma Rosenbauer Schweiz AG in Oberglatt und ich nehme euch heute mit in meinen Alltag. Als Produktionsmechaniker bei der Firma Rosenbauer bin ich in zwei Bereichen tätig. Einerseits im Service tun wir die Fahrzeuge unterhalten, reparieren und Service machen. Und im Neubau tun wir die Fahrzeuge nach Kundenwunsch ausbauen. Was mir sehr gut gefällt an meinem Beruf ist, dass er sehr abwechslungsreich ist und dass ich meinen Beruf mit dem Hobby Feuerwehr verbinden kann. Was die grossen Vorteile sind bei uns in der Firma ist, dass wir ein sehr lässiges und aufgestelltes Team haben, dass wir eine 4,5 Tage haben und am Freitagnachmittag Nachmittag könnt nach können und dass wir große Aufstiegsmöglichkeiten im Konzern haben. Was du mitbringen für den Beruf, ist Teamfähigkeit, körperliche Belastbarkeit und handwerkliches Geschick. Haben wir dieses Interesse geweckt bei uns, dann bewirb dich noch heute für den Beruf Produktionsmechaniker oder Logistiker oder für das KV. Wir freuen uns auf dich.